Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und ich zeige euch heute ein neues nice Rezept, nämlich Tempeh Fritten. Klingt erstmal vielleicht ein bisschen komisch, ist aber eine ganz tolle Sache. Ihr macht nämlich nichts anderes als Tempeh lecker zu marinieren, anschließend zu frittieren und habt dann ganz tolle Stäbchen, die ihr entweder wahlweise dippen könnt oder so wie ich die heute mache, ganz klassisch wie eine Pommes mache. Nur etwas gesünder ist sie dann doch als eine Pommes. So, und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Das sind nun also die Tempefritten, fritten So sehen sie aus. Ich habe sie jetzt noch ganz klassisch rot-weiß gemacht mit ein bisschen Chiliflocken dabei. Dippen könnt ihr natürlich wie ihr mögt oder Soße könnt ihr dazugeben wie ihr mögt. Die klassischen passen gut dazu wie Mayonnaise oder Ketchup. Ihr könnt aber auch gerne was Exoterischeres nehmen, ganz wie ihr mögt. So und damit habt ihr dann eine ganz tolle Sache, um entweder was zum Knabbern zu haben, wenn ihr die so als Sticks nehmt und dann zum Dippen oder wie eben jetzt als eine etwas gesündere Alternative gegenüber den klassischen Pommes oder sowas. Wie immer, wenn ihr das nachmachen möchtet, geht auf die Webseite, schaut nach unter www.veganik.de, scrollt runter, schaut in die Mitte, dort werdet ihr den eigenen gratis E-Book-Bereich. Und wenn ihr Fragen an mich habt, Rückmeldungen, Rezeptwünsche, was auch immer, schreibt mir gerne eine E-Mail an markusveganic.de. Dann war es das für heute, wenn ihr nachmacht, jetzt schon mal viel Spaß und vor allen Dingen guten Appetit und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!